Hey und herzlich willkommen zur 13. Folge von Fight 3. Wir werden zuerst zu Team Chest und dann die Nether gehen, oder? Ja. Ja, passt. Geh mal drauf. So ist es. 3, 2, 1, go. Jetzt, jetzt sind beide auf uns. Nehmen wir uns, pass auf. Und? Ist sie Nein, Nee, nächstes. So, jetzt sind wir mal zu Team Chest. Go. Aber drauf sind sie noch. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, richtig. Oh Gott, jetzt wird es wieder was bei den Koordinaten. Ja, das ist unsere Spezialität. Also, so, die richtung stimmt schon aus. mal. Minus 2. Die Richtung und die, richtung. Ja, die da. Ja, perfekt. Weil ich habe Projektil Protection 1 auf dem Helm und Brust ist Projektil Protection 2. Okay. Das heißt, den Helm kann die fast austauschen. Ja. Schauen wir mal. Okay, Herr Minecraft-Sounds. Ich habe mir gerade gedacht, hier kann keine Minecraft-Sounds. Wenn wir keinen Helm haben, kannst du Meinen haben. Ich habe ne einen Schutz 2 und Wasser-Affinität 1. Hast du den gelootet, oder? Was ist dein? Weil ich habe... Äh, den habe ich von Schutz 1 mit dem anderen zusammengecraftet. Okay. Nicht noch einen Schutz 1. <lacht> <lacht> Was geht? Jo, Ey wir müssen für den Riki hier Grabstein äh, bauen, das mir gerade auf. Stimmt, stimmt schon. Warte, ich muss mal wieder Blades wegwerfen, kennt man ja. Ich hab so viel Stein. Also brauchen wir mal jeden ich hab das ganze Zeug ja. Was sind sie dann Ich hab dir einfach mal alles gedroppt, ja. Schusssicher brauchst du ja nicht, aber hier den Schutz werfe ich dir mal hin Hey, ihr habt die Pro 2 Boots genommen, dann könnt ihr die Pro 3 machen Ja, ich hab auch Pro 2 can... Die hab ich letzte Folge, die Pro 2 gemacht okay, Warte wow, mal, wie viele Levels braucht Pro 1 mit Pro 1 zu verdinken? Neun Level, Alter, das gibt's ja gar nicht Zu Items ja, den Haltbarkeitbogen werfe ich weg, oder? Ja. Mm, yeah. Hier noch viel Flint. Power 3 bauen kann ich auch machen. Kohle haben wir da nicht so viele. Schab 1, hab 1, Power 1 brauche ich nicht. Ja, ich glaube, ich bin ready. Haben wir noch gut irgendwo? Na, gell. hast du Holz mit? Mm, na. Doch. Nehmen auch mal ein bisschen Holz mit. Hab ja. Passt. Stein, Herr Stein. ich mal rein. Ich glaube, wir sind ready für die Nieder. Ich nehme mal den Restlichen Stein mit. Gibt's? So, ich wäre auch ready. Jetzt ich mir da zurücklaufen. <lacht> Doch, ich habe einen. Warte, du mal, da war den Heiltrank hinaus. Oh. Hey, die sind gleich kommen und wieder. Ich den ja, Magen. wieder hinein. <lacht> Hat er gesagt, Alter. Das. Och man, Alter, ein D und Skill, Lass Alter. Lust zu fighten, oh. Lust zu fighten. Hm, na, nice oh, Er ah. hat mich ja schon gefragt, ob wir fighten wollen. Ich hab ihm halt geschrieben, dass es mir echt nicht gut geht. Ja, ich weiß, das. Ja, einfach eine chillige Folge aufnehmen und versuchen. Irgendwie wir müssen, nicht zu sterben. Ja, genau, wir müssen jetzt echt aufpassen. Wie viele Gaps hast du eigentlich? Ich hab elf. Okay, boah, du gibt neun. Was? Ja, ja ich droppe die mal ein komm her. Ja, passt. Danke. Pfeile habe ich 14. <lacht> Ach, du hast letzte Folge Caps verloren, oder? Wir hatten doch mehr. Ja, zwei Stück oder drei. Ich bin einmal die... Ah, was? Ich kann nicht nur labern. Ähm, in die... Lava kommen, da bin ich gleich und dann weglaufen. Hey, sie sind da? Okay. Sie sind da? Och nee. Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von Fight 3. Heute mit dabei ist der Gamma12 aka Bauer. Jo, servus. Und <lacht> bin so sehr aufgeregt und ich hoffe, es wieder was. Nicht direkt den ersten Baum, sondern so ein bisschen, ganz bisschen, bisschen ne? Damit die ersten, also wenn da welche sind, dass die uns nicht direkt sehen. Perfekt, ja. Viel zu aufgeregt wieder. <lacht> ich droppe dir auch ein bisschen halt. Das sind Gegner. Wo heiße. Die haben Eisen, Grip. Ne? Nein! Oh oh. Oh Mann! Dir. Das ist jetzt nicht Da Echt? oben, Achtung, Achtung. Och nein, lass wegbauen. Und dass der schon voll Iron hat. Mm, keine Ahnung. Oder oh, es war der Skin, auf jeden Fall. Ja, bin weg. Echt? Ja, die Aufnahmezeit ist aufgebracht. Ja ich nicht? Das Idee, Wollen wir man. noch eine Team Chest machen? Können wir machen, ja. LOL. Oh Gott. Jo, ja, er fightet schon. Oder? Ja, fix. Heavy Na, er hat gerade einen Pfeil hergeschossen Ja also? Er ist auf mich Jo, ich bin gut low Dreht sich gleich um Ich hab ihn erwischt ja, bin... Ich hab ihn noch einmal erwischt Ich kämpf gerade Ja okay. Ich geh auf ihm drauf, kommst du? Ja, Alter, er geht dann mir. esse ich noch nichts Nein, ich hab dich geredet Geh weg Fuck! Warte, ja, weg, weg, weg, weg! Bist du hinter mir? Boah, shit, ich hab da nicht dran gedacht! Er ja, ist ein Gap! Ich hab ein Armor! Boah! Boah, der Chat! Das nervt voll! Ja, ich weiß. Kann man nichts machen! Jetzt! Fuck, gib die Arme! nicht auf mich! Ich weiß! Kommst du noch? Na, lern jetzt Ich komm mit der Euro, pass auf! Hab ihn! Was? Ich? LOL! Ja. Fein! Nice! Ja, jetzt bin ich über, überrascht und gespannt, was die Überraschung ist. Vielleicht fire aspekt oder so. Ich hab Schwali. Er kommt, okay. Hab ihn, gut. <lacht> Achtung! Wo schlage ich hin, Alter. Bin fast tot. Nein! Ein Leben! Ich muss weg. Renn weg! Renn weg! Ich muss zielen, ja, Renn ja. weg, bitte! Ja, bin nehmen dir! Die können sich boosten! Fuck! Ich esse noch einen Goldapfel und dann können ja. wir drauf! Ja, ich muss aber geben. So, jetzt lass ihn! Ja, hol, die machen gut Schaden! Ah, scheiße, Entschuldige! Zweieinhalb Leben. Ja wann? Sauber! Scheiße, flieg sind dem Lava. Sauber! Jawoll! GG! Ja! Okay, 3, 2, 1, go! Ich geh mal drauf, okay? Ja. Ja, ich bin schon drin. Boah. Pass auf, oh, ey, da kommt doch nicht Okay, hab ihn, hab ihn. Dann aber jetzt drauf. Dem ist ein scheiß Kokos. So viele dürfte er nicht mehr haben, er hat ca. 12. Okay. okay, jetzt hat er gut genommen. Oh, die Cop-App. Oh der da, geil. Das war sein letztes, glaube ich. Hm. Ich hab's Gefühl, der will uns zu den anderen Gegnern locken. Ja, das kann sein. Das sind die anderen, das sind die anderen! Hey, hey er fightet jetzt gegen ja, die, auf lass die rauf, rauf! Kann rauf, rauf. Rauf, rauf. nicht auf mich ja. pass auf. Auf Ricky, ja, passt. Er ja, Ricky Warte bin. ich ja, der, der läuft bei mir, Alter. Was passiert, Alter? Kommst du mit? Nein, pass auf! Bei mir Achtung, renn du weg, fuck! Hey, wo bist du? Oh, Alter Schwede! Ey, wenn wir den killen, ist dein Mate einzeln! Hab ihn! Ähm, um, in die... Lava kommen da hab ich gleich einen und beim Weglaufen. Hey, sie sind da! Okay. Sie sind da! Och, nee. Abhauen, abhauen! Nein, ich fliege oben, ich flieg einmal! Ich bin hin! Ey, das ist klar. ich Gott selber selber, nicht. Mehr. Das haben die jetzt nicht gemacht. So, isst du mal? Ich hätte ich renne auf und zu. Mm -hmm. Ja, aber hat gut isst. Ja, püssten euch. Und? Ja und?